Also hier steht also das Mieter und Klippen. Das können wir nicht landen. Was ist das? zu mysteriös. Ha! Ha! Ha! Ha! Leben nicht hoch. Ich kann auch nicht gewollt sein. Und das ist die Barriere. Ich kann aber auch zu Fuß nicht durch. ist das merkwürdig dann lassen wir es mal halt dann machen wir mit der Hauptpläst jetzt weiter bevor wir jetzt die Wände rennen Mein Schnellreise. Wer hier wohl wohnt? Ich meine, vielleicht wären gewisse Gebiete und gewisse alter Mauern. Das sollte ich Altermäne untersuchen. Nach Spielfot Schritt entfernt. Das wäre durchaus denkbar. Ich mal seine auf in die Karte irgendwann Kammer der mysteriösen Quest von den Gemäldeten den wollen wir noch nicht wissen, wohin uns das genau führt Durch die offene Haupttür, die immer noch. Nicht nee, sogar von außen ist... von also draußen das so geschmückt. Ich sollte mal auf der Map das... die Markierung rausnehmen. Warum zu gern müssen wir dafür heraus. Die Christmarkierung werden auch immer obs obskura. gerade im kreis ist das was wir tun ich bin auch jetzt wieder zu dieser brücke hin auch zur kartenkammer auch mal eine Stellreise Das soll denn auch der Unfug, wenn wir da Requestmarke folgen. Willkommen zurück. Hallo, Professor. Ja, ja. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für Ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rockwood? Ja. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro das des ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde schon einen Weg hinein. Gut. Ich werde sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Im Büro des Schulleiters. Das ist spannend. Wie bekomme bekommt, ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fick weiterhelfen. Er bekommt die Questbezeichnung. Die Schulleiterin spricht gleich eine doppelte Bedeutung. Das ist gleich doppeldeutig. Ich, weil ich, ich ahne schon was, was da was da auf mich zukommt jetzt. Wir haben nämlich die Materialien schon. Ich habe nämlich schon, ich wollte es im Stream noch nicht sagen. Und wir haben schon so eine eine Zutat mussten wir schon für den ich habe da dann danach mal nach, nachgegoogelt. Ähm, Wunderbar. ähm welche Tränke man denn Flussgras braucht nachdem wir das in der Quest so gemacht haben und da ist mir es gibt eine es gibt dann einen bestimmten Trank für den Fluss ein wesentlicher Bestandteil ist. Und da dachte ich mir, da habe ich schon so einen leichten Verdacht bekommen. Oh, vielleicht die nächste. Die nächste Schlüssel. Da, da bin ich mal gespannt. Ins direktorbüro. Schulwetterbüro abzubrechen. Aschen. Urne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachen -Team. Hätte nicht mit dem ungarischen Hundschutz anfangen sollen. Ja? Hm, da hat jemand einen ungarischen Hundschutz Horns versucht zu ziehen. Als allererstes. Auf zu Professor Fick. Haben wir die schon? Scheinbar ja. Die Hose kratzt nur kurz. Ich habe neulich erst mal im Video gesehen. Bade, der Badezimmer der Frauenstämme haben auch schon drin. Das hat sich aus den Filmen schön an Mit mit bunten, Ein Fontänen. In Büchern ein besser beschrieben. Hier ist eine Quest. Eine Gloobquest. <lacht> ne, weil ich einen viel Sampftrank brauche. Jetzt haben wir es zu verraten. Jetzt haben wir <lacht> Die Vermutung war da. Professor Fig. Professor Fig, die Hüter haben mir den Ort der nächsten Prüfung gezeigt. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen, wie dem auf Schloss Rockwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei der Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lord God kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Renrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Loggog direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht, im Büro des Schulleiters. Unglaublich! Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black ja, bis Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert die Zubereitung nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Äh, sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles weitere. Oder da weiß jemand mehr. Oh, Schreck. Wie fühlen das Sie sich? Schon. Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich, ich habe Ihre ich noch mit. etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacksmund zu hören ist ungewöhnlich. <lacht> wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Okay, wir dürfen jetzt der Schulleiter durch Hogwarts laufen. Wir können nicht zaubern. Schade, man verdammt. Ich würde zu viel Schaden anrichten. Wir dürfen nicht zaubern. Sie deprimierend. Vielleicht Ich kann trotzdem etwas leuchten. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich, ich, äh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber <kühm> Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, äh, Nun ja. Was? Ach, ach ja, nun heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit <lacht> vorbei. <lacht> ah, sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich Zut. haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Schicken Sie bitte einen Schüler mit einem großen Fass, auf dem mit großer Farbe Fruchtgeld steht. Durch die Schule. Stark und stolz, Rheinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann, äh, dann... Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gareth, äh, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, äh, irgendwo sein? Ach, Professor, ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Äh, brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn nicht vor ein paar klar. Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem äh, guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber, Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Ich... Pah. Schluss damit. Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. streicheln. <lacht> Als Schulleiter, like. Wie viel kann ich noch was in den Ruf von Professor Blake? Versauen. Oh. Professor Black wäre erstmal Musik hören. Oh. Oh. Ich muss unbedingt mal zum Haftpaffgemeinschaftsraum runter. jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, hier. <lacht> oh. Dürfen wir bitte? <lacht> Sebastian hier? Ach, schade. Fliegt hier noch komplett auf. Die Sebastian antreffen, das wäre echt geil gewesen. Das Spiel hat hier auch ein paar Dialoge, die ja, mit die gerade schon eingebaut ist, das gewollt, dass wir in bauen. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Ich vergesse nie, was diese Hufflepuff 1421 gesagt hat. So ein Schwimmel. Die hatte Klasse. Ich ein paar das Neulich hat Tiefs meinen Nehmen wir die Bibliothek. Sehen, Schulleiter. Nein, nein, nein. Muss man ins Gewächshaus. Ich weiß nicht, der, der Fiesaftank hat doch nur eine beschränkte, beschränkte Zeit an Wirkung. Das wird man vielleicht nicht vermasseln. Erstmal und Pflanzen und Okay, schade, sie wird nicht. Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Hm, halt Mr. Um Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir, ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Äh, ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit ähm, äh, bubotubler eiter ergibt das eine feine äh, Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo-Hospital. Ach, ja nicht. Mit Professor Black stimmt etwas... Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Professor, auf ein Wort. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir, wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa... Professor so einige Schüler haben hier schon ein Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut? Dass es jemand Reinblütiges war nun, ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn! Äh, äh, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... Äh, manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich, äh, Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrub in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Hm, warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Richten zu führen, Nein. am Ende fließt Wir, wir schaffen es noch. Das ist Stiefel, das geht besser. Auf dem Weg zum. Auf dem Weg zur eigentlichen Quest schaffen, was noch das Professor Black nach unserer zufliegt fliegt. Dann kommt endlich Newt Scamander kurz ne? Oh der, der ist ja der Nachfolger. Bloom, auf einmal. Oh, äh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die Z.A.G.s rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom, und Sie werden so unsichtbar wie diese neue Fünftklässlerin. Sie ist nicht unsichtbar, Sir. Hab sie bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit äh, meinen schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ja, definitiv. Ich glaube, wir versuchen uns gerade die Quest einfach durch, dass wir uns auffällig verhalten. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder äh, was auch immer. Und nun aus dem Weg. Ich muss einen gemeinschaftsraum Ich nutze das hier völlig aus. So, erstmal die Hauselfen entlassen. In die Küche. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Äh, was? Breche das Spiel mal. Schade, wir können nicht Revier Kastlich. Hat jemand... und oh, ich überrascht, dass der Schulleiter vor ihm stand. Wir versuchen hier alles. Ist nicht will, ich sag nicht, wir können hier rein. Der Schulleiter macht Kontrolle. Das ist auf jeden Fall sehr sass. Schule dann auf, auf Gemeinschaftsraum rein kann und jetzt einfach mal durch die Gegend rennt. Das ist so, dürfen der Gemeinschaftsraum, wo war der? Können wir nicht reden? Schade. Hey Sollten <lacht> wir jetzt eher nicht eigentlich reinkommen? Oh, ist das schade? Wo ist das Dilemma Gemeinschaftsraum? Professor Black ist der erste, gewesen. Katze streicheln. Du verschwendest viel zu viel Zeit. Wir haben, so Blödsinn, wir haben so viel Blödsinn gebaut. Professor, dürfte ich kurz stören? Hallo, Professor Blair. Ah, Professor Weasley. Wie, äh, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, äh, da Sie schon mal da sind, könnten wir, ähm, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, äh, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Ah, äh, nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber, Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fick. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Ähm, äh, meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, nein, <lacht> das dürfen Sie nicht. Ähm, ich meine, ich behalte Fick im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Ich... Also, ich... Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach... Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Äh, ich, ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Was wollt Sie mit uns? Wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fink. Ich will. <lacht> das sollte Professor Fink Zeit verschaffen. Jetzt hätten wir erstmal eine Rede arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Achtung, Schüler! Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den ehrwürdigen Bannern von Hufflepuff geschmückt wird. Ich beantworte <lacht> derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Großartig einfach. Scroll. Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grob schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Äh, ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrobe bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Hm, ja, natürlich. Ich, ähm, Der Meister erinnert sich doch sicher. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Äh, knapp, Meister. Scrooge denkt, dass der Meister Scrooge testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Äh, ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Ähm, der Meister weiß, dass Scrobes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut, äh, toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrooge wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. <lacht> oh. Der Vielsaft noch Trank lässt halten. nach. Ich habe verschwinden. Das ist nicht gut. Oh. Ich will noch mehr Unheil stiften. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Feg hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Noch schade. Ich will noch ein stiften. Aber die gestellt ist mir deutlich lieber. Das ist die des Schulleiters?